uns beehrt, ein schönes Kind mit Schuld beschwert, dein Blick verrät, all deine Lügen. Nun, komm, mein Urteil wird dein Segen. Oh, ich äh, war auf gar kein Urteil aus, ich wollte nur reden. Also, würdest du die Stadt bitte nicht zerstören? Lässt du die Leute einfach in Frieden? So kühne Worte... Und so selbstgerecht. Doch ist's ein Dämon, der aus dir spricht. Schild, okay. Reimst du alles? Weil dann kill mich bitte gleich. Streit ihn nicht ab. Den Tatbestand. Eine Tanta. Starb durch deine Mörderhand. Sie hat ihre Soldaten aufgehetzt gegen unschuldige Menschen. Kinder sind tot! Wenn dem so ist, beweist es mir. Oder weißt du nur die Schuld von dir? Also, komm, denn nun der Wahrheit Stunde naht. Leg Zeugnis ab in Wort und Tat. Ist dein Herz rein? So sei erlöst. Bist du ein Dämon? Sei entblößt. Okay, hör mal, Lady. Ich hab's gerade ziemlich eilig und keine Zeit für geschwollene... Gerockte Zeit. Das Glück verwehrt. Ein Kind. Verbannt. Zurück nun... Ein Kind verband? Was zum Teufel laberst du da? Nein! Nein! Nein! Schweig! Schweig! Schweig! Ich stelle hier die Fragen! Du antwortest! Hast du verstanden? Konsortin des Dämon! Okay, nochmal wegen der Reimerei. Im Rückblick fand ich sie nicht so übel. Ich sagte, Schweig! Mein Kind, ich strebe nur nach Fakten. Nach Wissen, nicht nach Racheakten. So stell dich nunmehr dem Gericht. Es bringt die Wahrheit stets ans Licht. Du weißt, was du hier hörst, ist wahr. Gesteh es ein. Der Weg nach vorn ist klar. Äh, klar! Heute verhandeln wir vor dem hohen Gericht den Fall von Frey beschuldigt des Tantamordes, Genauer gesagt, der sinnlosen Hinrichtung der mächtigen Tanta Seiler, Möge ihr Geist in Frieden ruhen. Worauf plädierst du? Wenn du schuldig sagst, richten sie dich sofort hin. Nicht schuldig! Lüge! Du sprichst kein wahres Wort! Sie stirbt! Erträgt das Kind! Entschuldig sage, dann tötet sie mich nicht. Ich, ich, warte, das ist ein Fehlprozess. Fehlprozess? Die Worte des Dämons. Solche Einwände müssen wir prüfen. Immer. Immer. Immer. Ein weiterer Prozess ist nötig. Und zwar eine Wasserprobe. Ja, die Wasserprobe. Wir komm, die Lügen Tradition. Na! Nun komm! Nach alter Tradition... Trägt Unschuld stets den Sieg davon. Was? Wo ist das eine Wasserprobe? Siegst du, will ich kein Urteil sprechen. Fällst du, ist deine Schuld beglichen. Du stirbst hier, wenn du unterliegst. Du lebst nur fort, wenn du absiegst. Mann, ich dachte, die New Yorker Justiz wäre mies. Ach, von mir aus. Los geht's. Die Probe beginnt. Die Bühne ist bereit. Komm, das Schicksal gibt dir das Geleit. Wir ja, müssen also diese kleine Versammlung auflegen. Hm. Ist weiter nichts das? Nicht schlecht! Oh, Alter! So stark und doch ein Blatt im Wind. Ohne Halt wäre keiner. Hast du keine Scherben mehr zum Verballern? Mir ist langweilig. Bitte, das sind doch nur drittklassige Handlanger. Genau da geht's wehtut. Sie zweifelt nicht an ihrem Ziel. Sie glaubt, dass sie nur Gutes will. Was? Sie ist eine Tante-Mörderin und sie muss für ihre Taten sterben. Da ist doch jemand besser, was sich zum Tode zu verurteilen. Fuck. So was Beklopptes. Okay, ich geb's zu. Die Sache geht mir allmählich ordentlich auf den Sack. Ich, oh. Pama Dämon! Deine schamlose Heuchelei ist so böse wie deine Lügen! Es ist ihr Ernst! Die Not ist echt! Ein faires Urteil ist ihr Recht! Recht? Sie hat keine Rechte! Absurd! <lacht> <lacht> lächerlich! <lacht> Der Tantra tobt verdammt die Welt. Ohne Ballon, übertrauert sie und fett. Sie ist eine Kriminelle. Ihre Sünden sind unverzeihlich. Ignoriere sie. Zerstöre sie! Yo, sag deiner verrückten Seite, dass ihr das später privat klärt. Okay, lass den Bullshit. Versprich mir, dass du aufhörst, die Menschen in Sepol anzugreifen und ich ziehe gerne sofort ab. Du hast bestanden. Es ist vorbei. Und per Gesetz seist du nun dem Tod geweiht. Dieser Wasserkäfig wird dein Grabkind. Was? Doch nein, das kann ich nicht erlauben. Das Land muss an uns Tantas glauben. Exakt! Drum gibt es... Keine Gnade für eine Tantamörderin! Keine! Okay, äh, ich lasse euch das besser mal in Ruhe aus... Schweig! Noch ein Wort. Und du verlierst deine Zunge! Oh ja, das klingt fair. Ein Hoch auf die Gerechtigkeit. Unverschämte, reuelose, mörderische Kreatur. Dieser Ort wird dein Grab. Für immer! Ich befürchte, ohne einen weiteren Kampf werden wir hier nicht davonkommen. Du hast ja anscheinend so sehr als sonst, dass sie sich nicht selbst unterstützt macht. Ich wollte echt nicht gegen noch mit kämpfen. Wie ja, kann sie immer noch weitermachen wollen? Sie hat den Rest von Verstand nicht verloren. Du muss sie besiegen, um sie zu stoppen. Heiße Scheiße! Verfluchter Dämon. Sie ist abgelenkt. Das ist eine Chance. Warum mischst du dich ein? Das ist... Die Probe muss enden. Nein, nein, nein! Nicht, dass ihre Schuld verglichen ist! Oh, sei still! Mein Urteil steht fest. Schmerzen. Nur der Tod wird sich befreien. Nix damit! Flieg, flieg! Niemand ist es erlaubt, die Gesetze Aetheles zu brechen. Oh nein! Was jetzt? Mit ihrer Macht manipuliert sie die Schwerkraft. Ich akzeptiere deine Bestrafung. Du wirst leiden, bevor du stirbst. Stolpere nicht und fall auf gar keinen Fall darauf hinein. Achtung, über dir! Du wachst es! Oh ja! Das ist dieser riesige Kugel, der sich Explosion bringt. Was? Oh. Oh. Oh. Nein! Verdammter Dämon! Du sollst sterben! Genug. Zeit loszulassen. Oh, Schwester. Oh, ihr Herz so schwer. Ihre Tochter fort. Sie leidet sehr. Tochter? Wovon redest du da? Sag's mir! Was soll das bedeuten? Der Dämon. Tochter sind das. Da. Da. Doch, das sieht das was. Was passiert hier? Ralph ist tot. Ich nehme an, der Großteil ihrer Zauber ist verflogen. Und? Und darum wird es gleich ziemlich nass hier.